Wählt eure Fahne aus. Dies ist nur in der Vollversion möglich. Heizabschneider, Betrüger und Blutomangriff. Ihr wurdet besiegt. Eure letzte Dummheit wurde verkauft. Die Handelsbilanz eures Reiches ist beachtlich. In dieser Klimazone kann das unheimliche Wirtshaus nicht errichtet werden. Dies ist nur in der Vollversion möglich. Euer Banner ist exzellent. Euer Denkmal ist exzellent. Euer Schiff ist exzellent. Euer Volk Errichtet einen Galgen zur Abschreckung von Volk. Sprecht mir nach. Ich bin nichts weiter als eine niederträchtige Demoversion. Schützt die Räuber. Baut ein Amtsgericht. Die aufständischen Massen zerstören die Stadt. Eine Parkanlage fehlt. Ein Konkurrent erklärt euch den Krieg. Eine Parkanlage fehlt. Eure Nahrungsvorräte soll euch treffen. Die Pest sucht eure Siedlung heim. Ein Vulkan verursacht ein Inferno in eurer Stadt. Eine Dürre vernichtet eure Ernte. Euer Volk hungert. Ein Badehaus sorgt für Hygiene. Ein Badehaus sorgt für Schloss. Ein Badehaus sorgt für Vollversion. Richtet einen Galgen zur Abschreckung von Herrscher. Ein kotlin -Stand fehlt. Baut eure Flotte, um Bränden vorzubeugen. Ein Medizinmann spricht. Unser Badehaus soll euch treffen. Ein Spieler droht mit Salz. Ein neues Handbuch ist vom Stapel gelaufen. Feindliche Kanonen feuern auf euer Handbuch. Ihr habt ein Dorf zerstört. Eure Flotte war siegreich. Ein Spieler fordert euch auf, eure Einheiten unverzüglich aus eurem Gebiet zu ziehen.